Herzlich willkommen zum Smarter entwickeln Podcast. Heute mit einer Folge mit dem Titel Ein Geschäft besteht aus vielen aufeinander aufbauenden Ebenen. Gestalten Sie diese bewusst. Jedes Geschäft ist heute so komplex, dass es sich auf mehreren Ebenen der Leistungserbringung abstützt. Wir hatten letzte Woche den Fall von Planern und Generalunternehmern und deren Rolle im System. Heute Will ich das etwas generalisieren und diskutieren, was die Ansatzpunkte für den eigenen Vorteil in diesem System sind. Fangen wir beim Kunden an. Der Kunde betreibt die Maschine, die er sich gekauft hat, meistens selber. Die Maschine ist Teil seiner Leistungserbringung, Teil der Eigenfertigungskette und damit per Definition Kerngeschäft. Also betreibt er die Maschine mit eigenem Personal, natürlich auf eigene Rechnung, aber auch auf eigene Verantwortung in Bezug auf Wartung und so weiter. Das ist nichts Besonderes, das ist in den meisten Branchen der Normalfall. Noch der Normalfall, muss man sagen, denn es gibt auch andere Ansätze. Contracting ist so einer und Contracting wird gerne statt einer Investition im Nichtkerngeschäft gemacht, also zum Beispiel Heizungstechnik. Hier ist Contracting traditionell stark. Also, so ganz klar ist das nicht, dass alle Kunden ihre Investitionen selber betreiben oder gar auch nur selber investieren. Es gibt eine Reihe von Vertragsmodellen, die heute nicht Thema sein sollen, die aber international standardisiert haben, was im Anlagenbau und bei Investitionsgütern im Allgemeinen für Betreibermodelle möglich sind. Manchmal sind solche Modelle auch aus der physischen Notwendigkeit getrieben. leer PET-Flaschen für Abfüllanlagen sind aufgrund der großen Volumen schlecht zu transportieren. Diese werden erst vor Ort aufgeblasen. Die Maschinen dazu können dem Abfüllern gehören oder den Flaschenlieferanten. Je weiter wir jetzt die Kette nach vorne gehen, desto seltener macht der Kunde die Dinge noch selber. Manche Kunde bauen sich noch die Anlage selber auf oder leiten das Projekt selber. Zu selten wird so ein Projekt gemacht, sodass selten die notwendigen Fähigkeiten vorhanden sind. Und je seltener so ein Projekt gemacht wird, desto weniger Sinn macht es, dieses Wissen vorrätig zu halten. Auch das Design der Anlage inklusive der individuellen Anpassung an die Kundenbegebenheiten wird häufig nicht vom Kunden selber gemacht, sondern von einem Anlagenbauer. Der Anlagenbauer kann der gleiche sein wie der Hersteller des Produktes, der Maschine, die aufgestellt werden soll, muss es aber nicht sein. Schließlich sind hier unterschiedliche Geschäftsarten vorzufinden. Produktgeschäft auf der einen Seite und Projektgeschäft auf der anderen. Das muss erstmal unter einen Hut kommen, ist aber gerade dann, wenn es klappt, spannend. Das Produkt wiederum setzt sich zusammen aus der Fähigkeit, das Produkt herzustellen, der Produktion also den Rohmaterialien, den verbauten Komponenten, dem Design, das die Entwicklung erstellt hat und so weiter. Diese Abhängigkeiten sind teilweise von enormer strategischer Relevanz. So versuchen zum Beispiel alle Firmen auf der Kette von Bergbau bis zur Herstellung von Elektroautos, die Produktion von Kobalt zu kontrollieren. Kobalt ist ein teures, knappes, aber unabkömmliches Material zur Herstellung moderner Fahrzeugakkus. Autohersteller, Zulieferer, Batteriehersteller, Rohstoffhändler und Bergbauern versuchen hier die Kontrolle zu behalten, um den Markt zum eigenen Nutzen zu bearbeiten. An solchen Beispielen ist sichtbar, wie weit die Wirkungsketten durch so eine Supply Chain gehen können. Und was passiert, wenn einzelne unabkömmliche Zulieferer ausfallen, lässt sich am Beispiel vom Flugzeughersteller Diamond Air sehen. Diamond Air ist ein österreichischer Hersteller von ein- und zweimotorigen Sportflugzeugen, teilweise auch als Geräteträger für Luftvermessung und wissenschaftliche Arbeit. Diamond Air hat sehr früh auf seine modernen Designs nicht auf die alten, bewährten Flugmotoren gesetzt, wen es interessiert, ne? luftgekühlte, großvolumige, nicht aufgeladene Boxermotoren mit, mit wenig Elektronik, kurzen Standzeiten und einem gesegneten Durst, sondern Diamond Air hat auf moderne, aufgeladene Dieselmotoren gesetzt, die von Fahrzeugmotoren abgeleitet worden sind, mit Elektronik, aber auch mit der Zuverlässigkeit und den Skaleneffekten, die aus der Fahrzeugindustrie kommen. Thielert Aircraft Engines hat damals Mercedes-Blöcke zu zertifizierten Flugzeugmotoren weiterentwickelt und damit die Flugwelt aufgerüttelt. Weil die Motoren zuverlässig und sparsam waren. Treibstoff für den Flugbetrieb ist nicht Diesel, sondern Jet A1. Also Turbinentreibstoff für Strahltriebwerke. Schöner, billiger Saft. Und dann kam t in Turbulenzen und die Triebwerksversorgung für Diamond Air war in Zweifel gezogen. Damit bricht für Diamond Air nicht nur ein austauschbarer Lieferant weg, sondern eine Quelle für ein Alleinstellungsmerkmal für das Produkt. Durch die Dieselmotoren waren die Flieger von Diamond Air gut motorisiert, günstig im Verbrauch, zu langen Strecken in der Lage. Ohne t keine Alleinstellung, kein Vorteil mehr für Diamond Air. Und was macht der Flugzeughersteller? Schauen wir nochmal in eine andere Branche hinein, die auch immer wieder bewusst abwägen muss, wie viel Fertigungstiefe sie selber machen will und was extern zugekauft werden soll. Wer heute einen kleinen Online-Shop betreiben will, der wird sich ein fertiges Shop-Paket bei einem Hoster besorgen, so dass zwar der Shop verwaltet und betrieben werden muss, aber nicht programmiert, noch sich jemand übermäßig um die darunter liegende Infrastruktur kümmern muss. Auch der Betrieb eines Blogs oder einer einfachen, bis mittelkomplexen Firmenseite wird häufig auf WordPress aufgesetzt und damit genauso weit weg abstrahiert wie das Shop-Beispiel. Es gibt aber auch andere Fälle, Betreiber, deren Shop so groß ist, dass es sich für sie lohnt, ein eigenes Shopsystem aufzusetzen und eigene Server in eigenen Rechenzentren zu betreiben. So weit, so einfach, aber Amazon, von denen hier die Rede ist, macht doch deutlich mehr. Dinge, die auch ein Maschinenbauer machen kann. Ein typisches Maschinenbauunternehmen im Investitionsgüterbereich hat auch tiefe Ketten. Vor allem, wenn Sie sich die mal im Detail vor Augen führen. Fangen wir mal ganz oben an. Bei den Unternehmen, die nicht nur das Produkt fertigen, sondern auch die Integration und Anlagenbau machen und vielleicht sogar den Betrieb übernehmen. Betrieb übernehmen haben wir eben schon im Rahmen von Contracting gesehen. Anlagenaufbau mitmachen gibt es ebenfalls häufig im Bereich Heizung und Kühlung. Die Hersteller von Kälteanlagen, Kesseln, Blockheizkraftwerken haben alle eine mehr oder weniger ausgeprägte Abteilung, die sich mit Anlagenbau auseinandersetzt. Dieser Anlagenbau ist wichtig, weil er die Unternehmen über das reine Produktgeschäft in die Lage versetzt, seine Kunden echte Lösungen anzubieten. Und ferner ist der Wissensrücklauf aus der Auseinandersetzung mit den Endkunden wichtig für die Produktdefinition und Produktentwicklung. Dabei wird meist nur ein Teil der Produkte über den eigenen Anlagenbau verkauft und abgewickelt. Viele Produkte gehen auch noch über eigenständige Anlagenbauer, die nur diese Schicht der Leistungserbringung als ihr eigenes Geschäftsmodell haben. Egal ob Inhouse oder von einem selbstständigen Anlagenbauer, das Anlagengeschäft stützt sich auf das Produktgeschäft ab. Also das Anlagengeschäft kauft das Produkt, den Kessel, das BRKW, die Maschine und baut die Anlage drumherum. Dazu ist das Wissen über das Produkt und seine notwendigen Randbedingungen unabkömmlich. Hier liegen Regelwerke und Heuristiken zugrunde, die es ermöglichen, die Anlage in guter Wiederholqualität zu erbauen. Die Produkte wiederum stützen sich ab auf den hauseigenen Fertigkeiten der Fertigung. Das Produkt muss ja gebaut werden. Den eigenen Fertigungen zur Entwicklung. Das Produkt muss ja erdacht und entwickelt werden und dem Lieferantennetz. Die Produktion muss ja mit Komponenten und Rohmaterialien versorgt werden und auch in der Entwicklung sind die Lieferanten wichtige Ansprechpartner. Innerhalb der Entwicklung lassen sich dann einzelne Fähigkeiten auftrennen. Der Konstrukteur zum Beispiel ist so eine Stufe in der Kette. Er ist selber auf ein Umfeld angewiesen, auf eine laufende CAD-Anlage. Datenstrukturen im ERP und den dazugehörigen Prozessen, darauf aufbaut aber liefert er seinen eigenen individuellen Input in der Kette. Und mit seinem Output können dann Einkauf, Logistik und Fertigung weiterarbeiten bis zum fertigen Produkt. Wie viel Sinn es macht, sich auch über solche Dinge Gedanken zu machen, zeigt sich daran, dass die Konstruktionstätigkeit immer mal wieder herausgelöst betrachtet wird und zur Spitzenlastabdeckung oder Kosteneinsparung an externe Dienstleister vergeben wird. Hier werden externe Konstruktionsbüros eingesetzt, Konstruktionen zu erstellen, ohne schon jahrelang in der Branche an dem Produkt gearbeitet zu haben. Das geht mit vielen Teilen, meist nicht mit allen. Und jetzt die Frage an Sie, haben Sie schon mal Konstruktionsleistungen outgesourced und wenn ja, haben Sie das auch mal mit anderen Tätigkeiten in der Kette gemacht? Vielleicht könnte jemand anderes für Sie einkaufen oder die Logistik definieren. Schließlich sind das Tätigkeiten, die zwar etwas Wissen über Ihren Kontext benötigen, die Sie externen aber auch schnell beibringen können. Und das macht diese Tätigkeiten eher zu Commodity als zum Kerngeschäft. Und das ist auch typisch für die Kette. Je weiter Sie vom Kunden wegkommen, desto unwahrscheinlicher ist es, hier etwas Weltbewegendes zu finden. Die Innovatoren finden meistens näher am Kunden statt. Schauen Sie sich mal so eine Kette in Ihrem Business an. Meistens ist es eher ein Netzwerk, weil unterschiedliche Marktteilnehmer unterschiedliche Zugänge zum Kunden wählen. Aber schauen Sie sich mal die dominanten Ketten an, in denen Sie drin sind, selber drin sind. Wo stehen Sie da? Sind Sie der direkte Ansprechpartner des Endkunden, also desjenigen, der die Maschine am Ende benutzt, oder sind Sie im Kontakt mit einem Anlagenbauer? Vielleicht etwas tiefer, mit einem Händlernetzwerk oder... Distributor, Importeur. Wo stehen Sie auf der Kette und was haben Sie für Kunden? Was sagt das über Ihren wirtschaftlichen Erfolg und über die entsprechenden Potenziale? Wenn Sie das Produkt herstellen, das den Kern der Lösung darstellt, dann kann es trotzdem sein, dass Sie noch ein oder zwei, seltener drei weitere Firmen zwischen Ihnen und dem Kunden sind. Und je weiter weg Sie vom Kunden sind, desto weniger haben Sie Ihr eigenes Schicksal in der Hand. Sie sind abgekoppelt von den ursprünglichen Ausschreibungen. Sie erhalten sicher auch nicht mehr alle relevanten Informationen. Sie geben Marge an Zwischenhändler ab und ihre Vertriebstätigkeit ist weniger offensiv auf Neugeschäft aus, sondern mehr Partnerpflege. Es gab mal diesen Spruch, die Mitte ist tot. Heute sind sie High-End-Anbieter oder austauschbare Massenware mit Kostenfokus. Wenn sie Spitzenqualität geboten haben in Abgrenzung zur Massenware, dann Konnten sie höhere individuelle Preise durchsetzen, sonst konnten sie ihren Ertrag nur durch ihre Produktionskosten beeinflussen und waren kostengetrieben. Die Zeiten sind vorbei. Heute heißt es, die Schnellen fressen die Langsamen. Ein Beispiel aus dem Konsumgüterbereich, diese Fidget-Spinner, die alle Kinder hatten. Wenn sie da vier Monate später ein Produkt hatten, dann war das Gros der Mode schon an ihnen vorbeigelaufen. Das Geld haben die Ersten auf dem Markt gemacht. Erfolg wurde hier in Wochen und Tagen bis zum Markteintritt gemessen. Das gleiche gibt es natürlich auch im Bereich Investitionsgüter, wenn auch etwas langsamer auf der Zeitschiene. Aber gerade die Softwareentwicklung verändert sich so schnell und da immer mehr Produkte Funktionen in Software und nicht in Hardware machen, wird dieses Tempo auch für den Maschinenbau relevant. Aktuelles Beispiel aus dem Bereich Automobile, der neue Abgastest, der gerade einigen Herstellern das Geschäft verhagelt, weil sie den Test nicht schnell genug umgesetzt haben, um durchgängig mit legalen Methoden lieferfähig zu sein. Die illegalen Methoden fliegen ja gerade alle auf und kommen aktuell nicht in Frage. In einem Umfeld, wo einige Hersteller nicht liefern können, bieten sich vermehrt mehr Geschäft für die, die liefern können. Time-to-Market ist also bares Geld wert. Die Schnellen fressen die Langsamen. Aber Tempo wird immer besser verstanden. Die agilen Methoden in der Softwareentwicklung machen es vor. Die Anwendung der gleichen Methoden im Maschinenbau und Elektrotechnik wird zur gleichen Beschleunigung führen. Es gibt ja einen Grund, warum ich so gerne darüber rede. Nur, wenn alle schneller werden und das keine Differenzierung mehr darstellt, dann wird wichtig, wer die Kundenbedürfnisse am besten abdeckt und befriedigt. Und so komme ich zu der These, dass diejenigen die Macht haben, die den Kunden direkt beliefern und am Anfang der Nachfragekette stehen. Wer dem Kunden die beste Lösung liefert, macht das Geschäft. Wer sich in der zweiten oder dritten Reihe aufhält und die Lösung nicht mitformuliert, ist darauf angewiesen, dass die Zwischenhändler hier einen guten Job machen. Sie haben ihre Geschicke aus der Hand gegeben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diejenigen, die in der zweiten und dritten Reihe stehen, eher austauschbare Produkte verkaufen, für die es vielleicht nur ein paar Konkurrenten gibt, aber eben genug Konkurrenz da ist, um die Margen zu drücken. Also, die neue These ist, sie müssen sich entscheiden zwischen Lösung und Commodity. Qualität und Tempo werden vorausgesetzt. Die Frage ist, wer macht die beste Lösung und wer will nur sein austauschbares Produkt im Markt verkaufen? In der Vergangenheit war die richtige Antwort für erfolgreiche Unternehmen immer die Seite gegenüber der Commodity. Das liegt an den anderen Möglichkeiten, Preise durchzusetzen. Zwei Aspekte liegen mir noch am Herzen. Der erste ist, wie organisiert man so etwas? Also, wie schaffen Sie es, die unterschiedlichen Geschäftsmodelle unter einen Hut zu bekommen? Produktgeschäft auf der einen Seite und Projektgeschäft auf der anderen Seite. Nun, ich habe das etwas beobachten dürfen und empfehle durchgehend getrennte Hüte und Klare Trennung der Verantwortlichkeiten. Die Geschäfte sind zu unterschiedlich, die Kunden sind andere, die Marketingbotschaften sind, wenn ich mal vom allgemeinen Markenpräsenz-Blabla absehe, unterschiedliche. Auf der einen Seite wollen Sie im Projektgeschäft mit dem Endkunden klar nutzenorientiert dem Endkunden alle seine Vorteile vermitteln. Auf der anderen Seite wollen Sie im Produktgeschäft dem Zwischenhändler oder Anlagenbauer alle Informationen mitgeben, die er für seinen Erfolg wissen muss. Das sind durchaus unterschiedliche Geschichten, die Sie hier erzählen. Sie dürfen ja über zwei Organisationen nachdenken. Die eine, das eigene Projektgeschäft, tritt dabei an die Stelle externer Anlagenbauer und baut daher ganz analog auf dem Produktgeschäft auf. Kulturell und von den Erwartungshaltungen sind dies unterschiedliche Arten, ein Geschäft zu betreiben. Es sollte daher nicht verwundern, dass dies mit zwei Organisationen besser abgedeckt ist. Wir kommen für die Beispiele nochmal auf diesen Aspekt zurück. Der andere Aspekt ist, die Gestalt der Produkthierarchie. Das will ich mal am Beispiel einer großen Absorptionskälteanlage beschreiben. Nehmen wir an, Sie sind ein deutscher Hersteller und Sie wollen ein Einkaufszentrum in Bangladesch mit einer Absorptionskälteanlage zur Gebäudekühlung ausrüsten. Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft kein weitergeholter Fall. Sie brauchen Kontakt zu den Kunden in Bangladesch. Sie brauchen die Fähigkeit, vor Ort die Anlage aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und zu warten. Die Anlage muss importiert werden und sie muss gefertigt werden. Dazu kommt noch das ganze Engineering, sowohl des Produktes selber als auch der ganzen Peripherie. Sie könnten so etwas selber machen und das aus eigener Kraft machen. Das kann Sinn machen, auch wenn das im vorliegenden Fall eher nicht so klingt. Es ginge aber und in manchen anderen Konstellationen, zum Beispiel Aufbau im Inland, würde das schneller Sinn machen. Unabhängig von der Frage, wer es macht, wird die Kältemaschine selber die Wärmezufuhr und Abfuhr und die Kälteverteilung erstellen müssen. Etwas Steuerungs- und Sicherungstechnik wird auch notwendig sein und die Produkthierarchie besteht also aus der Gesamtanlage mit Ihrer Kältemaschine im Zentrum und einiges an Peripherie. Hier lassen sich spannende Dinge ableiten. Wenn Sie direkt liefern, dann haben Sie als Kunde direkt die Einkaufszentrumsbetreiber. Auf diese Kundschaft dürfen Sie sich dann einstellen und Ihr Produkt so schärfen, dass Sie für diese enge Kundengruppe das bestmögliche Angebot haben. Eben eine Lösung für deren Kundenproblem. Alternativ können Sie sich zurückziehen auf die Lieferung des Herzstückes, der Absorptionskältemaschine. Dann haben Sie den Gebäudetechnikausrüster als Kunden und als Zwischenhändler bis zum Endkunden, der das Produkt letztendlich einsetzt. Wenn dieser Gebäudetechnikausrüster sein Handwerk versteht, dann wird er aus einem Standardprodukt, Ihrem Absorber, eine individuelle Lösung für den Endkunden erstellen. Er kontrolliert den Kunden und die Lösung. Im schlechtesten Fall ist Ihr Beitrag so klar und einfach, dass es für sie direkte Konkurrenz gibt. Absorptionskältemaschinen sind schließlich kein Hexenwerk, also sind sie Commodity, austauschbar, standardisiert, ohne Macht im Preispoker. Ja, es ist richtig. Das direkte Geschäft ist mit mehr Risiko und Aufwand verbunden als das mittelbare Geschäft. Dafür unterscheiden sich auch die Margen. Ihre Leistung besteht darin, ihr Geschäft so gut zu kennen, dass sie mit mehr an Marge das Risiko abdecken können, weil ihr Risiko gut gemanagt und klein ist. Aber es gibt auch einen anderen Weg, den ich persönlich sehr spannend finde. Sie wollen nicht direkt in jedes Land gehen, weil das Geschäft viel zu unübersichtlich macht. Konzentration auf wenige Märkte gibt nicht genug Markt. Sie müssen also in die Fläche und mit Partnern arbeiten. Die Partner, wie oben beschrieben, werden Sie aber als Commodity, als austauschbare Lieferanten ansehen, solange Sie selber das notwendige Know-how haben. Und hier ist auch der Hebel. Neben den Gebäudetechnik-Ausrüstern, die sofort mit einer Absorptionskältemaschine etwas anfangen können und die Anlage darum herum bauen können, kann das der Hochbauer, der Betonbauer, der das Gebäude baut, vielleicht nicht. Sie könnten es dem aber beibringen und schon verkaufen Sie nicht einen Absorber, sondern ein Geschäftsmodell an jemanden, der damit eine ganz neue Wachstumsgelegenheit und Richtung erhält. Und schon sind Sie nicht mehr austauschbar, kein Commodity. Denken Sie darüber nochmal nach, wenn Sie Lust haben. Wenn Sie schon mit Zwischenhändlern und Anlagenbauern arbeiten, was bieten Sie denen? Was bringen die selber mit und was ist Ihr Beitrag? Je individueller Ihr Beitrag ist, desto weniger austauschbar sind Sie. Wenn Sie sich Kunden aussuchen, die Ihr Geschäft können und Ihre Produkte direkt einsetzen können, dann werden Sie in die Commodity-Ecke gedrängt. Wenn Sie Kunden ansprechen, denen Sie erst das Geschäft erklären, dann sind Sie weniger austauschbar und dann ist Ihre wirtschaftliche Situation noch besser. Ihr Produkt ist dann ein anderes. Sie verkaufen nicht mehr die Maschine, sondern ein Geschäftsmodell. Entsprechend anders sieht dann auch Ihre Leistungserbringung aus. Ne? Neben dem Absorberverkauf müssen Sie diesen Kunden ja auch ertüchtigen und betreuen, also Wissen vermitteln. Wenn Sie diese Gedanken gereizt haben, einmal mit mir über Ihre Produkte und Marktzugänge zu sprechen, dann sprechen Sie mich gerne an. Hier, an dieser Stelle können Sie mit großem Hebel Ihre Wirtschaftlichkeit beeinflussen und ich helfe Ihnen gerne, die Optionen durchzugehen und die Besten herauszufinden. Suchen Sie sich Ihre Kunden aus. Wie wir gesehen haben, muss es nicht immer ein direkter Zugang zum Endkunden sein, damit Sie sich unabkömmlich machen können. Aber empfehlen würde ich es Ihnen schon. Alleine wegen des Wissens über den Kunden, das Sie in Ihre Lösung einfließen lassen können. Sie dürfen bei der Auswahl Ihrer Kunden darauf achten, dass Sie auf der Achse Lösung bis Commodity möglichst weit beim ersten sind. Commodity geht mit erheblichen Preisdruck einher, den Sie nicht haben wollen. Wenn Sie über eine Integration des Anlagenbaus bei Ihnen nachdenken, obwohl Sie bisher nur über Anlagenbauer und Zwischenhändler verkauft haben, dann möchte ich Ihnen auch folgenden Gedanken mitgeben. Sie kennen Ihr Produkt am besten. Sie sind auch in der besten Position, Ihrem Produkt eine Peripherie zu verpassen, dass es optimal arbeiten kann. Dieses Wissen und die kurzen Abstimmungswege haben nur Sie intern. Ihr eigener Anlagenbau hat also immer einen Vorsprung vor anderen, einen Wissensvorsprung, und das lässt sich in einen wirtschaftlichen Vorteil ummünzen. Und dieser lässt Sie konkurrenzfähig sein im Markt der Anlagenbauer. Auch wenn das nicht Ihr bisheriges Kerngeschäft und Selbstverständnis ist. Was heißt das für den Maschinenbauern in unserem Beispiel? Die spannende Frage ist, was ist das bisherige Selbstverständnis? Ist es ein Produktfokus? Dann können Sie sich öffnen in Richtung Anlagenbau und Projektgeschäft. Gute Anlagen aus einer Hand bauen und viel über die Endkunden lernen. Und das hatten Sie bisher eher einen Projektfokus? Dann kann es für Sie sehr sinnvoll sein, Ihr Geschäft als zwei zu denken. Anlage einerseits und Kernprodukt andererseits. Wenn Sie das Kernprodukt gezielt vermarkten wollen, so haben Sie die Wahl, sich an etablierte Firmen anzudienen und zu versuchen, andere Lieferanten zu verdrängen. Sie sind dann automatisch in der Commodity-Ecke oder Sie ertüchtigen andere Firmen, die einen Zugang zu den Endkunden haben, bisher aber ein anderes Geschäft betreiben und helfen diesen dabei, sich ein neues Geschäft, ein neues Standbein basierend auf ihren Produkten aufzubauen. Gefragt sind hier Lösungen. Entweder Lösung für den Endkunden oder Lösung für ihren neuen Partner. Je mehr sie dem Endkunden und neuen Partner seine Probleme abnehmen und schon gelöst haben, desto eher sind sie unersetzlich. Und das ist dann auch ihre Alleinstellung und Stärke. Alles andere steht zur Disposition. Lohnabrechnung? Dafür gibt es Spezialisten IT-Abteilung, gibt es Dienstleister dafür. Eine IT, die es nicht packt, zum Wettbewerbsvorteil zu werden und nur einen Exchange und einen Dateiserver betreiben will und ansonsten sich über die User ärgert, können Sie in Ungarn billiger bekommen. Eine IT, die sich müht, das Geschäft zu verbessern und Wettbewerbsvorteil zu sein, sollten Sie im Haus behalten und fördern. Logistik ist häufig ausgelagert, Facility Management, Fördner und Kantine sowieso. Aber kann man auch Einkauf auslagern oder das Rechnungswesen oder das Projektmanagementbüro, den Serverbetrieb? Seien Sie doch mal hier radikal und denken Sie zumindest Ihr Unternehmen mal nach echter Alleinstellung und Commodity, die andere vielleicht besser können durch. Vielleicht entdecken Sie ja was Spannendes. Kein kleiner Mittelständler hat die Größe, diese Dinge auf professionellem Niveau zu machen, ohne zu viel für diese Nebentätigkeiten auszugeben. Daher sollten Sie so etwas tendenziell einkaufen, weil andere das mit anderen Skaleneffekten leisten können. Und das bringt uns zurück zu dem großen Online-Shop namens Amazon. Die sind so groß, dass es sich für die lohnt, ein eigenes Shopsystem zu haben. Die sind so groß, dass die nicht nur eigene Server, sondern eigene Datenzentren und weltweite Glasfaserleitungen haben. Also eine riesige IT-Infrastruktur für einen riesigen Online-Shop. Dazu die Logistik aus eigenen Auslieferungslagern mit eigenen Roboterentwicklungen, eigene Frachtflugzeuge und zuletzt in Deutschland auch einem eigenen Lieferdienst. Das Spannende an Amazon ist nicht, dass sie so groß sind, dass sie diese Bausteine für ihr Geschäft selber mit großen Skaleneffekt betreiben können, sondern dass sie systematisch alles, was in Richtung Commodity geht, auch nach außen anbieten und dadurch die Skaleneffekte weiter anheizen. Die IT-Infrastruktur von Amazon ist unter der Marke Amazon Web Services zusammengefasst und bietet alles, was das Herz begehrt. Sie können virtuelle Server betreiben, Sie können Speicherplatz und Archivplatz buchen, sie können Domains verwalten, Datenbanken betreiben und und und und. und. Kennen Sie diesen kleinen Kaufbutton von Amazon? Sie haben Zugriff auf das komplette Backend und können selber so etwas anbieten. Kennen Sie Amazon Echo, die Lautsprecher mit Alexa Spracherkennung? Während alle anderen ihren Sprachassistent als Wettbewerbsvorteil abschotten, hat Amazon Alexa zugänglich gemacht und damit das Ökosystem erweitert. Mittlerweile gibt es Dutzende Lautsprecher von verschiedenen Herstellern, die mit Alexa integriert sind. Das gleiche gilt für die Logistikseite. Amazon ist nicht eigen mit den Logistikzentren. Sie können die Zentren für die eigene Logistik nutzen und über Amazon verkaufen. Sie können die Zentren auch nutzen, wenn sie nicht über Amazon verkaufen. Statt Commodity-Tätigkeiten outzusourcen, automatisiert Amazon, um die Kosten zu drücken und bietet die Dinge nach außen an. Das treibt das Volumen und senkt die Kosten. Das macht Amazon auch, wenn das direkte Konkurrenz bedeutet. So betreibt Netflix seine komplette Infrastruktur auf Amazon. Und spart dadurch Geld und Aufwand. Die haben keine eigenen Server. Auf der anderen Seite konkurrieren sie mit Amazons eigenen Mediendiensten. Amazon ist das egal. Die Produkte auf den verschiedenen Ebenen werden unabhängig betrieben und nicht als strategischer Hebel eingesetzt, um unprofitable oder schlechte Produkte in anderen Bereichen zu schützen. Produkte müssen sich selber durchsetzen. Was auch schon mal dazu führt, dass Produkte eingestampft werden müssen, wie das Fire zum Beispiel. Amazon hat einen Riesenstapel aus aufeinander aufbauenden Dienstleistungen. Sie haben von oben vom Kunden mit dem Shop angefangen und haben dann immer weiter die abhängigen Bausteine zu Commodity gemacht und dann nach außen als eigenständige Produkte angeboten. Dabei haben sie mehrere Branchen revolutioniert und jetzt mögen sie Amazon vielleicht nicht als vergleichbar mit ihnen ansehen. Die sind riesig und können intern schön skalieren. Das offensichtliche ist, dass die auch mal klein waren und irgendwann durch ihre Firmengröße durchgewachsen sind. Das Spannendste ist, wie die sich organisiert haben. Amazon hat kleine Teams, die selbst für ihr kleines Produkt verantwortlich sind und die vielen, vielen Teams bilden dann einen Stapel, der den Moloch Amazon ergibt. Weil aber die Verantwortlichkeiten klein und lokal sind, sind die beweglich wie ein Startup. Das können sie nachmachen. Diamond Air ist nicht so groß, hat aber unter der fehlenden Dieselmotoren von Tila Aircraft Engines gelitten und hat Austro Aircraft Engines gegründet, mit dem Ziel, sich und andere mit modernen Flugmotoren zu versorgen, die Jet A1 verbrennen. Und so hat Austro Engines als Gründung von Diamond Air eine wichtige Lücke gefüllt und Diamond Air kann wieder die DR40, 42, 62 mit den Dieselmotoren anbieten. Dadurch haben die Flugzeuge wieder ihre gute Wirtschaftlichkeit und Reichweite und Diamond Air hat wieder seine Alleinstellung. Spannend ist, dass die Gründung von Austro Aircraft Engines insofern einfach war, als dass der Markt gesichert war. Ne? Diamond Air würde verfügbare Triebwerke sofort abnehmen. Das Marktrisiko war also sehr klein. Nur das technische Risiko blieb. Hier hat aber Thielert schon gut vorgearbeitet und den Pfad durch den Dschungel geschlagen. Insgesamt also eine sehr gute strategische Erweiterung des eigenen Produktportfolios. Dadurch, dass Austro-Engines und Diamond Air getrennte Firmen sind, treten sie mit den Produkten auch getrennt am Markt auf. Austro-Engines kann die Entwicklungskosten über größere Stückzahlen abschreiben und die Skaleneffekte machen die Motoren für Diamond Air billiger, was zu einer besseren Wirtschaftlichkeit führt. Ein Aspekt lässt sich noch gut an Flugzeugen erklären. Nehmen wir an, die Flugzeuge werden zu Transportzwecken eingesetzt, zum Beispiel Geschäftsfliegerei. Dann hat der Endkunde, der Fluggast, einen Nutzen, indem er von A nach B kommt. Für diesen Nutzen zahlt er. Die Chartergesellschaft nimmt das Geld und deckt damit die eigenen Kosten, unter anderem für das Flugzeug. Das Flugzeug ist ein Werkzeug für die Chartergesellschaft und sie muss wissen, was dieses Flugzeug kann. Das kann man auf dem Datenblatt lesen. Minimale Startbahnlänge, maximale Zuladung, Temperaturen, Höhen. Problem ist nur, dass die Werte einzeln gelten mögen, aber in der Abhängigkeit, große Höhen und hohe Temperaturen, die Startbahnlänge verlängern. Die Werte hängen also voneinander ab. Also gibt es zu jedem Flugzeug noch den Flugbereich, also die Hüllkurve um alle legalen Parameterpaarungen. Und mit diesem Wissen kann die Chartergesellschaft ohne Rücksprache mit dem Hersteller entscheiden, ob ein Flug machbar ist oder nicht. Der Endkunde muss nur sein Problem gelöst haben. Flug geht, geht nicht. Die Chartergesellschaft muss vom Hersteller das notwendige Wissen erhalten, um das Flugzeug richtig einzusetzen und braucht diese Infos ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Der Hersteller liefert diese Info also mit. Den Endkunden interessieren die Werte nicht, sein Problem ist, Flug geht, geht nicht. Übertragen auf den Maschinenbau heißt das folgendes. Wenn Sie eine Projektorganisation haben und jetzt Ihr Kernprodukt, das Produktgeschäft, auskoppeln wollen und zum Beispiel andere Anlagenbauern bereitstellen wollen, dann müssen Sie denen auch das Wissen mitgeben, Ihr Produkt richtig einzusetzen. Ihre Projektorganisation hat dieses Wissen implizit, aber Sie müssen es noch explizit dokumentieren. Wenn Sie das nicht machen, passiert folgendes. Die Anlagenbauer haben die Frage, egal ob sie wollen oder nicht, und sie werden die Fragen mit ihren Projektgesellschaften beantworten. Das bringt Ihnen aber Overhead, für den Sie sich im Projekt bezahlen lassen, im Produktgeschäft wahrscheinlich nicht. Also zahlen Sie drauf. Die Fragen sind da. Wenn Sie sie mit Papier beantworten bekommen, skaliert Ihr Business. Wenn es Menschen braucht, die Antworten zu geben, dann zahlen Sie drauf. Wer auf Produktgeschäft setzt, muss sein Produkt gut genug dokumentieren. Besser, als wenn das Produkt nur intern weiterverwendet wird. Wenn Sie es schaffen, direkt den Endkunden mit einer Lösung zu beglücken, umso besser. Hier entsteht der Nutzen, der die ganze Kette rechtfertigt und bezahlt. Wenn Sie keine Zwischenhändler mehr haben, fließen die Informationen und niemand zwackt sich noch Marge ab. Aber das Geschäft kann aufwendig sein, Zyklen unterliegen und eventuell haben Sie nicht in jedem Land, das Sie beliefern wollen, eine kritische Masse, die eine eigene Projektorganisation rechtfertigt. Wenn Sie nicht direkt an die Endkunden gehen, haben Sie immer noch die Wahl, welche Art Zwischenspieler Sie haben wollen. Kundige Zwischenhändler und Anlagbauer, bei denen Sie andere Fabrikate mit Ihren Produkten verdrängen, halten Sie in der Commodity-Rolle fest, mit entsprechend niedrigen Preisen. Wenn Sie aber nicht nur die Produkte, sondern auch das notwendige Wissen vermitteln, diese Produkte sinnvoll zu einer Anlage zu verarbeiten und damit die individuellen Probleme der Endkunden zu lösen, so verkaufen Sie nicht nur Ihr Produkt, sondern gleich auch ein ganzes Geschäftsmodell. Es lohnt sich mal, in das Wissen um Franchising zu schauen, weil da einiges Sinnvolles herauszuholen ist. Ihr Kunde, dem Sie helfen, ein neues Geschäft aufzuziehen, ist ungleich stärker an Sie gebunden, vor allem, wenn Sie kritische Infrastruktur in der Hand behalten, zum Beispiel das Auslegungstool, mit dem die Anlage berechnet wird. Und die Produkte, die Sie vertreiben, müssen so dokumentiert sein, dass Sie keinen nicht skalierbaren Aufwand haben, die Einsatzgrenzen zu erklären. Sie holen sich sonst ganz schnell die Kosten einer Projektorganisation ins Haus. Trennen Sie die Geschäfte in Produktgeschäft, gut dokumentiert, skalierbar und Projektgeschäft, individuelle Lösungen direkt auf den Kunden zugeschnitten. Und trennen Sie die beiden Geschäftsmodelle, entweder in getrennte Organisationen oder zumindest in getrennte Geschäftsbereiche mit eigenen Vertriebs- und Abwicklungsstrukturen. Und zuletzt bauen Sie sich Ihre Zukunft ganz bewusst. Schauen Sie sich an, wo welche Struktur Sinn macht und dann arbeiten Sie darauf hin. Seien Sie sich ganz bewusst, welche Prozesse bei Ihnen wie ineinander greifen,